Heute dreht sich alles um die Bitterstoffe und zwar gibt es heute einen Bauernhändel im Salzteig und zwar gefüllt mit ganz viel Bitterkräuter und einem geschmorten Chicorée, aber als Dessert haben wir dafür eine richtig süße Bombe. Das ist euch Natürlich gekocht. Ich möchte heute gerne ein richtig schmackiges Brathändel in der Salzkruste machen. Und da bin ich jetzt schon gespannt, was die Bediener für ihre Kräuter für uns hat und wie ich die jetzt kombinieren kann. Heute wird es so richtig bitter. Und genau das tut unserem Körper so gut. Sobald unsere Zunge bitter schmeckt, starten die Verdauungssäfte ihre Arbeit. Und das ist gut für unsere Leber-, Magen-, Galle- und Bauchspeicheldrüse. Aber auch unser Immunsystem profitiert davon. Und deshalb sollst du, Markus, heute Löwenzahn, Gundelrebe, Schafgabe und Beifuß als Bitterkräuter in deine Gerichte einbauen, aber auch den Bittersalat Chicorée. Als Ausgleich für die Geschmacksnerven bauen wir die süße Erdbeere ein, die er jetzt Saison hat. Das klingt sehr spannend. Und zwar habe ich da schon eine Idee dazu. Und zwar den Chicorée, den werden wir jetzt gleich bei der Vorspeise einbauen. Ein bisschen süß-sauer, damit das eine ganz eine feine Note kriegt. Dazu gibt es eine gebackene Hühnerleber. Weil wir wollen unser Händlerlager ganz verwerten und bauen die doch da gleich dazu ein. Und unseren Chicoré, den holen wir uns jetzt, jetzt in Walz beim Dandelhof. Ja, was, Monika? Grüß dich. Du, ich brauche ein bisschen was bitteres. Ich habe an dich gedacht. Ja. Ich brauche einen Chicken. Ja. Ernten wir gleich einen miteinander. Ja, ich oder? ich ja schon gesehen, du hast ja da schon ein ganzes Wagen voll. Eben, der ist jetzt schon fertig. Denn. Der ist jetzt drei Wochen gewachsen, Der ist ganz ein junger Zelt Schau her, probier mal. Der ganze schöne gelbe weiße Farb jetzt. Okay? Oh ja. <lacht> das ist jetzt ganz eben ein, ein junger, was wir jetzt gerade fertig haben wieder. Du, wie funktioniert das mit dem Anbau vom Chicory generell? Ja, das schaut jetzt so aus. Der Chicory, der wächst im Sommer im Freiland. Die sehen, schau mal, wenn ich da Das ist so Wurzeln. Und das oben, das ist natürlich im Sommer viel größer. Das ist jetzt gerade, einen, siehst, der ist abgeernt worden und der ist jetzt draußen gestanden darum drum ist er grün. Kannst du gerne mal probieren. Verziehst so du halt nicht viel. Ja, wie kommt davon. Ist Gesund ist auf jeden Fall die Bitterstoffe. Der Boah. ist so bitter, dass du sagst, das. Du kannst wirklich Nein, nicht ich essen. Ich nicht. <lacht> ja. Ja? Und das ist oben so ein ganz großer Salat. Nur der ist so handdick, weil er so, so grün ist, ja. dass du nicht essen kannst. Und das wird dann abgeschlägelt, einfach so, in der Höhe. Nicht, dass einfach die Wurzeln noch da ja. Und die Wurzeln werden dann gernt, Die werden dann zuerst schon gefrostet, das ein Wintervorteil Winter okay. haben. Schau her, da hinter dir. Das sind die Wurzeln. jede Wurzel wird dann geputzt. Das heißt, die Blätter werden da weg, dass da wirklich kein faules Blatt dabei ist. Dann werden die in die Kisten reingestellt, ja. Stoß für Stoß, da haben wir vier Etagen. Ja. Und dann kommt der in einen dunklen Raum rein. Wir jetzt sind jetzt in der Nachproduktion schon, jetzt ist das ein bisschen kleinerer, sonst produzieren wir ihn besser. Aber die sind schon ein bisschen raufgekommen, gell? Genau, die sind jetzt ein Woche alt. Okay. So haben sie vorige Woche noch ausgeschaltet, da sieht wirklich schön. Ah, super Unterschied. Ja, den Unterschied, da siehst du jetzt schon, der ist gewachsen, der ist jetzt ein Wochen genau alt. Ja, ja. Der fängt schon <lacht> an, jetzt schon an dass er anschaut, sieht er ja schon die, Wurzeln, die erste, die sie gebildet haben. Und nach drei Wochen dann sieht ja, da schaut er dann so aus. Und durch das hat er eben noch eine, die ganz gelbe weiße Farbe, weil er eben kein Licht kriegt. Das sieht cool aus. Und das, das grüne Licht ist dann quasi, dass er, das, dass er das Grüne entwickelt, oder? Das grüne Licht bei uns jetzt da beim Arbeiten, das ist deswegen, dass er das Sonnenlicht nicht hat. Äh, weil sobald er das ein Sonnenlicht hat, das legt einfach mal einen in die Kuchen hin. Und dann schaust du nach einer Stunde an, dann siehst du, dass die Blätter schon viel grünlicher grün. sind. Und durch das kriegt er dann mehr Bitterstoff. Also am besten ist so einer Art, haben wir da so ein ganz dunkles Papier, wo einfach wirklich kein Licht reinkommt, ja. äh, dass der zweite Geschmack wirklich bleibt. Das ist eigentlich ein Zufall gewesen, dass da draufgekommen sind. Die haben einfach so Wurzeln mal mit bei der Ernte gehabt, ja. wie der entstanden ist. Und dann haben sie vor mir gesehen, der fängt zum dreimo. an. Und dann sind sie auf das draufgekommen, dass der eigentlich so einen feinen Salat hat. Der Chicory -Salat, genauso wie der Frisée, der Endivien, der Zuckerhut und der Radicchio stammen eigentlich ursprünglich von der wilden Wegwarte ab und somit gehören sie zu den Korbblütengewächsen. Sie haben ganz viel Bitterstoffe und zwar das Intubin enthalten, die auf unsere Verdauung ganz optimal wirken. Also sie regen unsere Verdauungssäfte an. Zusätzlich ist er noch sehr mineralstoffreich und vitaminreich. Hat viel Folsäure, aber auch Kalium enthalten, das gut auf unseren säure wirkt. Er hat auch ganz viele Ballaststoffe, und zwar das Inulin enthalten. Und so kann man aus ihm ein ganz wunderbares mineralstoffreiches und vitaminreiches Gericht zubereiten. Gut darf ich da auch mal was ernten? Ja? Zeig mir das einmal, wie das funktioniert. Du schneidest ihn einfach nur ab, oder? Ich tue eigentlich nur, der wird nur abbrochen, schau her. Okay. Dann nimmst du da unten und knickst einfach. Direkt so von der Wurzel genau. weg. Genau, einfach nur runterknickt. Und dann werden nur einfach die losen Blätter, die was da sind oder auch die, was ein bisschen braun sind, die werden runter da. und so ist er dann fertig. Das geht eigentlich relativ einfach. Zum Ernten ist dann eigentlich ganz einfach. Ja. Das, was die sehr Aufwendige ist, ist äh, von der Treiberei. Weil wir haben ja uns da so spezielle Kisten bauten, weil wir sind ja wirklich eine ganz eine kleine Treiberei. Es gibt drei in Österreich, zwei sind in, in Wien unten und in Burgenland okay. noch einer ähm, und wir haben eigentlich so das Kleinformat, sage ich mal, normalerweise wird das in riesengroße Kisten und Hallen angebaut, wo es mit die Stapler oder die Boxen fahren. Ja. Wir haben uns da so ein eigenes Patent gemacht, für unseren Markt einfach, für unsere Gastronomie ein bisschen was wir brauchen, ähm, dass wir da im Winter einen Salat treiben können. Ähm, und da ist einfach das Aufwendige einfach, der ist so empfindlich vor der Treiberei. Also was die Wassertemperaturschwankungen Schwankungen, wir jetzt nur mit dem Untersbergwasser, wird der eigentlich, wo er wächst, dass er nichts reinkriegt, dass er keine braunen Flecken kriegt, ja. dass er keine Faulnis hat, also das ist ein wenig ein Fingergespül. und ein bisschen, sage ich mal, Tiftlerei. Also ist der Chicore gar nicht so ein einfaches Gemüse? Nein, zum Essen nachher schon. Bei denen einfach, wo man sagt, für einen Salat zum Abbraten, wo wo sagst, mit dem kannst du wirklich so. alles da. aber von der Treiberei, dass er dann wirklich so das, das Gelbe hat und einfach vom Geschmack einfach das Feine, ist dann eigentlich gar nicht so einfach, ne? Du, ich darf mir da jetzt auch mitnehmen. Ja, ja. gern. Das war super. Passt dir die Menge gleich? Ja, das reicht gleich. Ja. Super. Bin ich schon gespannt, was du kochst. So, zurück mit einer riesen Ausbeute an Chicoré. Der schaut natürlich wunderbar aus und äh, wir werden uns den jetzt vierteln, tun uns den karamellisieren und machen damit dann einen lauwarmen Salat für unser Hühnerleber. Jetzt ist unser Chicore schon wunderbar karamellisiert und das Ganze werden wir jetzt mit ein bisschen Himbeeressig ablöschen. Ich freue mich, wenn Sie unseren Kanal abonniert und unser Video liked. Jetzt braucht man natürlich noch ein bisschen Salz und ein bisschen frischen Pfeffer. Ein Energiesporttipp habe ich noch für euch, wenn ihr Induktion habt, seid schon richtig gut aufgestellt, dann spart ihr euch schon 20% Energie, wenn ihr einen normalen Herd habt, unbedingt erst einschalten, wenn die Pfanne schon draufsteht. Für die Bediener bauen wir jetzt natürlich noch unsere Löwenzahnblätter ein und zwar werden wir den jetzt noch durch unsere Chicorin-Marinade durchziehen und geben die dann zu unserem Salat dazu. Der Löwenzahn, der gehört zu den Korbblütengewächsen und seine Blüte, die ist ein Korb voll Zungenblüten. Die gezahnten Blätter... Und die Löwenmähne, die sprechen für die Löwenkräfte, die in diesem Löwenzahn enthalten sind. Er ist so stark wie ein Presslufthammer. Mit 40 Bar stoßt er sie wirklich an die ungewöhnlichsten Stellen durch. Aber am allerliebsten mag er einen stickstoffreichen Boden. So sieht man ihn eben auch oft auf den fetten Wiesen. Vermehren tut er sie über diese Pusteblume. Und zwar sind da oben. Die Fallschirmchen, die werden Pappus genannt und drunter hängt die Frucht, das ist die Achäne. Im Löwenzahn sind ganz viele Bitterstoffe enthalten, aber die allermeisten Bitterstoffe sind in der Wurzel und das vor allem im Frühling. Später im Herbst nehmen die Bitterstoffe ab und es ist mehr Inulin enthalten. Es gibt kaum eine Heilpflanze, die so viel Volksnamen trägt wie der Löwenzahn. Von über Gelbschießer, die wirklich auch über die Wirkung sprechen, die der Löwenzahn hat. Es ist nämlich ganz viel Kalium enthalten und so merkt man gleich die durchspülende Wirkung. Er hat auch ganz viel Vitamin C, aber auch viele andere Mineralstoffe enthalten. Vom Löwenzahn kann man genau alles verwenden. Die frischen Blätter für Salate, man kann aber auch einen Tee davon brühen. Man kann die Wurzel verwenden, als Gemüse gedünstet. Man kann sie aber auch gemahlen, als Bitterpulver verwenden oder als Kaffeeersatz. Die geschlossenen Knospen kann man als würziges Gemüse einlegen und die Blüten kann man für ganz wunderbare Gelees oder Sirupe verwenden. Zu guter Letzt brauchen wir jetzt noch unsere gebackene Leber. Da haben wir jetzt unsere Leber. Die werden wir nur pfeffern. Da habe ich einen Tipp für euch. Salzen erst nach dem Backen, weil sonst wäre euch die Leber ganz hart. Wir panieren die jetzt ganz normal in Mehl, ein bisschen Ei, und in ganz groben Brotbröseln und dann werden wir da die in die Pfanne reingeben. Zum Schluss jetzt noch mit Salz würzen und jetzt brauchen wir nur noch unsere Pfeffermayonnaise. Für unsere Pfeffermayonnaise brauchen wir jetzt natürlich einen frischen Dotter von einem Bio-Ei, einen Schuss Essig, ein bisschen Senf, ein bisschen Salz das Ganze werden wir dann mit Olivenöl binden, damit es eine schöne Mayonnaise gibt und zum Schluss jede Menge Pfeffer. Jetzt sind wir eigentlich schon bereit zum Anrichten. Unsere Schafgabe dürfen wir natürlich nicht vergessen, die schaut aber so cool aus, die werden wir unbedingt zum Dekorieren verwenden. Wenn es um Bitterstoffe geht, dann darf die Schafgabe auf Kornfall füllen. Sie gehört zu den Korbblütengewächsen. Und ihr gefiedertes Laub oder dieses gefiederte Blatt spricht auch für die Augenbraue der Venus. So wird sie nämlich auch genannt. Sie ist eine ganz widerstandsfähige und zähe Pflanze. Und jeder Gärtner freut sich, wenn er die Schafgabe in seinen Garten hat, weil die Pflanzen rundherum widerstandsfähiger werden und auch noch mehr Duft versprühen. Die Bitterstoffe und ätherischen Öle, die sind wunderbar für unsere Verdauungsorgane. Sie regen die Verdauungssäfte an von Magen, Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse. Sie stärken somit unsere Verdauungsorgane. Die Schafgabe die steht aber absolut als Frauenkraut, also sie wirkt krampflösend bei PMS, bei unregelmäßigen Regelblutungen, aber auch in der Menopause kann sie uns wunderbar helfen. Sie wird als Jod der Wiese bezeichnet, weil sie super heilungsfördernd wirkt. Also bei leichten Aufschürfungen kann man die Schafgabe ganz toll einsetzen. Von der Schafgabe kann man alle Teile verwenden. Die Blätter sind super für Salate. Smoothies oder auch Aufstriche, man kann sie frisch oder getrocknet verwenden, man kann einen Tee draus machen und ein starker Sud als Tee wirkt auch wunderbar glättend für die Gesichtshaut. Jetzt muss ich natürlich die Schafgabe auch mal probieren. Oh, da merkt man richtig die Bitterstoffe und jetzt können wir unseren Teller schon richten. Als Hauptspeise machen wir unseren Bauernhändl, und zwar im Kräutersalzteig. Das Ganze füllen wir noch mit ein paar Bitterkräuter und jetzt starten wir gleich los damit. Unser Bauernhändel tun wir jetzt als erstes einmal richtig einsalzen. Den Bauchraum richtig gut salzen und dann abpfeffern. So, und jetzt haben wir da unseren wunderschönen Beifuß. Schaut mal. Und den werden wir jetzt da abreißen und ganz grob in unser Händl. Wow, Mh, Der reicht wunderbar. Und den werden wir jetzt da reinstopfen in unser Händel. Der Beifuß, der gehört zu den Korbblütengewächsen und bei Allergikern kann er manches Mal der Auslöser für Allergie sein, aber nichtsdestotrotz ist er eine ganz eine wunderbare Heilpflanze. Er wächst gerne an Waldrändern, bei Bahndämmen, in fetten wie auch in mageren Wiesen. Früher haben die Bauern den Beifuß als Schutz- und Segenskraut aufgehängt vor ihren Stallungen, vor ihren Häusern oder auf dem Bettchen beim Neugeborenen. Der Beifuß, der hat ganz viele Bitterstoffe, hat war Gerbstoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Und all diese Inhaltsstoffe wirken keim- und pilztötend. Und das ist ganz wunderbar bei Magenbeschwerden, aber auch bei Mundgeruch zum Beispiel. Es werden ebenso die Gallensekretion wie auch die Magensäfte angeregt. In jedem fetten Braten und in jeder fette Speise sollte eigentlich der Beifuß als Würzkraut enthalten sein, weil er einfach die Speisen noch viel bekömmlicher werden lässt. Aber auch wenn die Kälte in unseren Unterleib kriecht und uns dort Handwegsbeschwerden macht, dann hilft uns der Beifuß ganz super als Sitzbad, als Fuß oder auch als Vollbad. Die jungen Triebe können super als Beigabe für den Salat verwendet werden oder auch als Kräutersalzzugabe. Also der hat einen wunderbar feinen, feinen Geruch. Das ist ein ganz angenehmer, ganz angenehmer Duft. Jetzt ist unser Händel fertig gefüllt mit unserem Beifuß. Jetzt können wir uns um den Salzdeck kümmern. Dafür brauchen wir jetzt natürlich jede Menge Salz. Dann brauchen wir Eiweiß, ein bisschen Mehl und natürlich ein paar frische Kräuter. Ein bisschen Oregano, ein bisschen Thymian, ein bisschen Rosmarin. Und das hacken wir jetzt fein und geben es dazu. Es geht noch nichts über frisch gehackte Kräuter, weil die einfach so ein traumhaftes Aroma geben. Und die kann man eigentlich überall einbauen. Jetzt schnappen wir uns da ein Stückchen von unserem Salzteig und brauchen natürlich für unser Händel einmal einen Boden auf dem Blech. Da setzen wir unser Bauernhändler jetzt drauf und dann kriegst natürlich auch noch einen Deckel. Das machen wir natürlich deswegen im Salzteig, damit unser Händel richtig schön saftig bleibt und sie die Aromen innen drin richtig gut entfalten können. Und jetzt schauen wir natürlich auch, ob das funktioniert. Und jetzt tun wir das noch richtig schön modellieren. Wenn es euch natürlich irgendwo ein bisschen reißt, dann einfach mit ein bisschen Salzsteig reparieren und ein bisschen modellieren und dann funktioniert das ganz gut. Und jetzt gehen wir noch unser Schmorgemüse und vielleicht auch ein paar Kartoffeln dazu. Jetzt ist unser Salzteighändl bereit für unseren Backofen. Jetzt gehen wir noch ein bisschen Zitrusöl über unser Gemüse und über unsere Kartoffeln. Tun das Ganze dann noch ganz leicht salzen und pfeffern. Ganz wichtig, benutzt unbedingt die Schnellaufheiztaste, denn die spart euch richtig Energie. Und durch das, dass das Händel in dem Salzteig ist, hat es eine ganz eigene intensive Hitze. Und da könnt ihr auch noch mal die Nachhitze nutzen, früher ausschalten und dann spart sie noch einmal Energie. Und damit wir unserem Händel jetzt noch geschmacklich die Krone aufsetzen, brauchen wir natürlich noch einen Geschmacksträger. Und da machen wir uns jetzt noch eine Kräuterbutter mit Gundelrebe. Die Gundelrebe, die gehört zu den Lippenblüten Lippenblütengewächsen und man findet sie eigentlich das ganze Jahr. Selbst unter dem Schnee kann man die Gundelrebe entdecken. Sie hat einen ganz einen hohen Anteil an Vitamin C, stärkt somit unsere Abwehrkräfte, aber natürlich auch wieder die Bitterstoffe, die unsere leberkräftigen Magen, Galle, Bauchspeicheldrüse stärken. Sie hat aber auch zusätzlich noch Gerbstoffe und Flavonoide, die entzündungshemmend wirken und die Heilung fördern, also als Gurgelwasser für den Mund- oder Rachenraum. Aber auch auf unsere Atemwege wirkt sie heilend. Man kann auch einen starken Sud aus der Gundelrebe machen und den dann als Badezusatz verwenden. Das wiederum wirkt nervenstärkend. Man kann alle Teile der Gundelrebe verwenden, die Blätter, die Blüten, frisch als Gewürz in der Küche, als Gemüse oder auch als Tee, als Ölauszug. Den Ölauszug, den kann man entweder zum Würzen verwenden oder auch als Wundöl, wenn man jetzt zum Beispiel eine leichte Aufschürfung hat. Ja, die Gundelrebe habe ich noch nie verwendet und die werden wir jetzt aber trotzdem, trotz der schönen Blüten, werden wir die jetzt klein hacken. Wir brauchen jetzt natürlich eine frische Butter, lösen die kurz auf, damit die flüssig ist, dann lassen wir es ein bisschen abkühlen Hacken unsere Kräuter und unsere Gundelrebe, die gehen wir dann da rein, tun das Ganze noch ein bisschen salzen. Und als kleiner Tipp, jeder der das zu Hause hat und dem Ganzen eine besondere Note verleihen will, der nimmt sich ein bisschen an Reisessig ja, und gibt da einen Schuss dazu zur Kräuterbutter. Das gibt dem Ganzen so eine leicht säuerlich süße Note. Jetzt gießen wir das Ganze noch in unser Buttergefäß und stellen es in den Kühlschrank, damit unser Butter natürlich wieder stockt. Unser Händel ist jetzt fertig. Schaut mal, wie das duftet. Traumhaft. Das brauchen wir jetzt nur noch anrichten, unser Gemüse drumherum. Und da holen wir uns jetzt noch unsere Kräuterbutter dazu. Und dann sind wir schon soweit. Also die Süße von den Erdbeeren haben wir als Ausgleich für unsere Bitterstoffe jetzt gar nicht wirklich gebraucht. Aber ich bin der Meinung, das Dessert darf richtig süß werden. Und darum gehen wir die jetzt weiter an die Andrea Streitwieser von Cake Couture. Und die werden uns jetzt ein richtig süßes Dessert zaubern. Danke, Markus, für diese wirklich wunderschönen Erdbeeren. Da fällt mir sofort was Tolles ein. Wir zaubern heute Schoko Cupcakes mit Erdbeertopping. Zunächst machen wir unsere Schokomuffins. Der Teig muss nämlich ein bisschen rasten, damit er sich stabilisiert. Und während er rastet, machen wir dann unser Erdbeertopping. Wir haben uns da die meisten Zutaten schon vorbereitet. Zunächst brauchen wir unsere Butter. Ganz wichtig ist bei der Butter, dass die immer Zimmertemperatur eben hat, genauso wie die restlichen Zutaten, das heißt auch wie die Eier. Dann geben wir den Zucker dazu und lassen das ganz kurz eben schlagen. Wichtig ist da bitte, dass die Butter nicht überschlagen wird. Also da geht es bloß darum, dass ganz grob mal die Butter mit dem Zucker eben vermengt wird, sonst wird die Masse einfach zu weich. So, dann nehmen wir unsere Eier und verquirlen diese und geben die Eier auf drei Etappen hinzu. Wichtig ist, dass äh, man die Eier wirklich nicht auf einmal eben hineingibt, ähm, weil das ist eine Emulsion. Das heißt, es ist Wasser und eben Fett und ähm, das braucht Zeit, um sich zu verbinden. Ähm, was eben der Emulgator ist, das ist das Eigelb und das muss arbeiten und deswegen braucht es eben dreimal. So, die erste Etappe. Während die Eier jetzt schlagen, schmelzen wir unsere äh, Kuvertüre. Das ist eine dunkle Schokolade, die gibt einfach den Schokomuffins äh, einen ganz leckeren, herben ähm, Touch. Wir lassen jetzt die Schokolade ein bisschen abkühlen und schlagen unsere Eier weiter. Und das dauert wirklich ein bisschen. Also da ruhig Zeit nehmen, dass das wirklich eben gut bindet. Sonst wird die Masse einfach ein bisschen griselig und wirklich weiterschlagen, bis sie eigentlich fast vollständig gebunden ist. Also die Eier sind jetzt fertig geschlagen. Wir geben jetzt die äh, trockenen ähm, Bestandteile hinzu. Da ist Mehl und Kakaopulver, Backpulver, Natron und Salz. Und dann ist ganz wichtig, dass wir das mit dem Schneebesen gut verrühren. Sonst ähm, ist das Backpulver bloß auf einem Fleck und das gehört ordentlich eben untergemischt. Und jetzt geben wir das alles eben zur Eibuttermasse. Vorsichtig einschalten, sonst staubt Als nächstes geben wir die Buttermilch hinzu. Und das Letzte, was wir jetzt hinzufügen, ist die Kuvertüre. Die ist in der Zwischenzeit jetzt schon abgekühlt. Der Teig ist jetzt fertig. Der muss allerdings jetzt noch 13 Minuten rasten. Da stabilisiert sich die Masse einfach ein bisschen besser. Und während die Masse jetzt rastet, können wir unser Topping eben vorbereiten. Ganz wichtig ist auch, dass man immer die Masse eben kostet. Und sicherzustellen, dass sie wirklich lecker ist. Sehr lecker. Für unser Topping haben wir jetzt die Erdbeeren püriert. Erdbeere kehrt zu den Rosengewächsen und wenn man von Beere oder Frucht spricht, dann ist das eigentlich falsch. Sie kehrt nämlich zu den Sammelnussfrüchten und zwar sind die echten Nüsslein die kleinen gelben Kerlchen da oben drauf und genau das ist das Markenzeichen für die Erdbeere. Das Rote, diese rote Köstlichkeit, das ist die Scheinfrucht und in dieser roten Köstlichkeit sind ganz viele Penophenole, und Anthocyane enthalten, die ganz viele Antioxidantien haben, gut für unseren Blutdruck sind und für unsere Herzgesundheit. Sie besteht aus 90 Prozent Wasser und hat einfachen Fruchtzucker enthalten, was gut ist für unseren Blutzuckerspiegel, der nicht so leicht ansteigt und so das Hungergefühl ganz gut reguliert wird. Vermutlich ist in der Steinzeit schon die Erdbeere gegessen worden und nicht die heutige Gartenerdbeere, sondern eine Abstammung der Walderdbeere. Ein der Volksheilkunde sind die Blätter und die Wurzeln der Erdbeerpflanze verwendet worden, weil auch die ganz viel Gerbstoffe enthalten und entzündungshemmend zum Beispiel für den Rachen- oder Mundraum wirken. Aus den Wurzeln und Blättern kann man zum Beispiel einen Tee zubereiten und aus den Früchten kann man eine ganz tolle Gesichtsmaske gegen unreine Haut zubereiten. Wir vermengen jetzt alle Zutaten, das ist Mascarpone, Topfen, Joghurt, Zitronensaft und Zitronenschale und Puderzucker nach Geschmack. Und dann gibt man die Erdbeeren noch hinzu. Das wird jetzt alles verrührt und vorher ist aber wichtig, dass wir unsere Gelatine eben einweichen in kaltes Wasser, ganz, ganz wichtig. Und wenn das weich ist, wird es eben äh, ausgedrückt und äh, geschmolzen und jetzt gehen wir... Peu à peu die Creme eben hinzu. Das ist ganz wichtig, dass man einen sogenannten Temperaturangleich eben macht, weil ansonsten schockt man die Gelatine und hat Gelatineflockerl eben drinnen. Wichtig ist da eben auch, dass sämtliche Zutaten vorher Raumtemperatur haben oder eben angewärmt werden. So, unsere Masse ist jetzt fertig, die kommt jetzt für mindestens zwei Stunden in den Kühlschrank und dann ist sie ganz stabil und kann aufdressiert werden. Und äh, in der Zwischenzeit hat unsere, unser Teig eben auch schon gut gerastet. Wir rühren den jetzt nochmal ganz kurz eben durch. Ähm, durch dieses Rasten und das Durchrühren ist eben gewährleistet, dass man einen wunderschönen Muffin bekommt, der eben einen schönen Hügel bekommt und nicht überläuft. Jetzt werden die Cupcakes eben aufdressiert, kommen dann in den Backofen und dann, wenn die Creme eben fertig ist, dressieren wir die Muffins eben auf. Und ein bisschen moderner als normalerweise üblich. So, unsere Cupcakes sind jetzt fertig. Markus, guten Appetit! Also, die schauen richtig lecker aus. Da würde ich jetzt am liebsten gleich reinbeißen, aber wir brauchen jetzt vorher noch Fotos für die Bediener. Also, die Gerichte, die sind halt richtig cool waren. Das kann der Bedien eigentlich nur gefallen und da werden wir uns jetzt gleich mal unser Feedback abholen. Die Bitterkräuter hast toll eingebaut in die Gerichte. Den Chicory ein super Gericht rausgezaubert. Und die Kräuter und der Salzteig, die geben den Hund nochmal so den extra Kick. Da ist Bitter gar nicht mehr, mehr so bitter. Und die Cupcakes aus den Erdbeeren am Ende, da freuen sie die Geschmacksnerven so richtig als Ausgleich. Das klingt ja richtig super. Und ans äh, fördern uns jetzt noch. Wir werden jetzt schauen, ob das innen so gut schmeckt, wie es außen ausschaut. Zeit. Wenn euch gefallen hat, was wir heute gemacht haben und ihr noch mehr sehen wollt, dann einfach da klicken.